Für jeden Das Schicksal in die Hand Für dich und jedes Land um Bist du jetzt? Steh auf, steh auf und bleib stehen, wenn der Sturm kommt. Sieht, bis die ganze Menschheit Gott in sich sieht.